Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 56 den Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde einstürzende Schulbauten marode Schulen mithilfe des Landes sanieren. Kommunalinvestitionsprogramm II reicht nicht aus, Drucksache 19-4942. Ich erteile Herrn Schalauske als Erstes das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der vergangenen Woche hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ein Arbeitspapier zum Investitionsstau an hessischen Schulen vorgelegt. Ich kann das für meine Fraktion nur begrüßen. Für uns ist es völlig unstrittig, dass es einen massiven Investitionsstau an hessens Schulen gibt. In so manchen Schulen ist der Unterricht sowohl für die Schüler als auch für die Beschäftigten schlicht unzumutbar sei es, weil die Gebäude von Schimmel befallen sind, weil Feuchtigkeit eindringt, wenn es regnet, weil Deckenteile herabzufallen drohen oder weil sanitäre Einrichtungen marode sind. Dieser Investitionsstau in Hessens Schulen muss endlich tatkräftig in Angriff genommen werden, meine Damen und Herren. das ist einen erheblichen SPD und dass es einen erheblichen Investitionsbedarf gibt, das bestreitet ja selbst die Hessische Landesregierung nicht im Grundsatz. Sie hat ein eigenes kommunales Investitionsprogramm aufgelegt. Mit 55 Millionen Landesmitteln fällt dieses, aber ich glaube, man kann es nicht anders sagen, sehr sehr mager aus. Allein in Frankfurt, in Frankfurt am Main ist der Investitionsstau im Bereich von 1 Milliarde € anzusetzen. Auch in anderen Kommunen gibt es einen erheblichen Investitionsstau. Im Landkreis des Finanzministers in Marburg-Biedenkopf, ohne die Sonderstatusstadt Marburg, lässt sich der Investitionsbedarf auf rund 170 Millionen € beziffern. Wir reden hier im Übrigen allein von der Sanierung des Bestehenden, also noch nicht darüber, dass die Schulgebäude auch räumlich an notwendige bildungspolitische Anforderungen wie Ganztagsschulen und Inklusion angepasst werden nun behaupten Sie auch in den vergangenen Debatten, dass es vor allem die Aufgabe der Kommunen wäre, die Schulen zu sanieren. Ich finde, das Land darf die Kommunen mit den notwendigen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur nicht allein lassen, meine Damen und Herren. Denn es ist schließlich die Landesregierung, die mit ihrer kommunalfeindlichen Politik wesentlich dafür mitverantwortlich ist, dass Hessens Kommunen auch bei den Investitionen im Schulbereich kürzen mussten. Meine Damen und Herren. Um den Investitionsstau zu beseitigen, reicht es bei Weitem nicht aus, alle paar Jahre Sonderinvestitionsprogramme anzustoßen, um das Einstürzen von Schulgebäuden zu verhindern. Wie man es dreht und wendet, das wie man es dreht und wendet, das Kommunale Investitionsprogramm II ist leider nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, meine Damen und Herren. ist nicht mehr als ein Trostpflaster. In den Kommunen fehlt es aber mittlerweile nicht nur am Geld für Investitionen, sondern es fehlt infolge massiven Personalabbaus in öffentlichen Verwaltungen sogar schon Kapazitäten, um den Erhalt und den Ausbau von öffentlicher Infrastruktur zu planen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft und der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, keine im Verdacht stehenden Organisationen der LINKEN besonders nahe zu stehen, machen schon offensiv Werbung für ÖPP, weil es in den Bauämtern eine ganze Generation von Ingenieuren fehlen würde. Damit bliebe für die Kommunen selbst dann, wenn einmal genügend Finanzmittel vorhanden wären, um zu investieren, kaum eine andere Möglichkeit, als auf private Planungskapazitäten zurückzugreifen, sprich hier auf teure und ineffiziente ÖPP-Projekte zu setzen. Aber, um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, ÖPP-Projekte schaden unseren Kommunen und schaden unseren Schulen. Sie sind nichts anderes als Projekte zugunsten der Bau- und Finanzwirtschaft, und sie sind und bleiben ein Ausverkauf von öffentlichem Eigentum. Meine Damen und Herren. Wie das ausgehen kann, das haben wir vor vielen Jahren im Kreis Offenbach gesehen, wo Mehrkosten von 367 Millionen Euro entstanden sind. ÖPP ist weder günstiger noch besser. Es ist eine Gefahr für die öffentlichen Kassen. Es ist eine Gefahr für öffentliche Kassen und ein Angriff auf die demokratische Kontrolle. Keine Kommune sollte darauf zurückgreifen oder sollte gezwungen werden, darauf zurückgreifen zu müssen. Meine Damen und Herren. Was wir brauchen, sind eben nicht immer neue, viel zu kleine Sonderprogramme, die notdürftig Programme des Bundes ergänzen. Wir brauchen eine dauerhaft erhöhte Investitionstätigkeit in den Kommunen und entsprechend dauerhaft besser ausgestattete Kommunen, die auch in der Lage sind, die notwendigen Investitionen durchzuführen. Und wir brauchen endlich eine Bedarfsanalyse, eine echte Bedarfsanalyse zum Sanierungsstau an hessischen Schulen. Meine Damen und Herren. Für uns, für uns bleibt es dabei. KIP I und 2 sind höchstens Tropfen auf den heißen Stein. Mit diesen kann es dem Land nicht gelingen, das langsame Einstürzen von Schulbauten aufzuhalten. Dafür braucht es deutlich mehr. Dafür braucht es einen langfristig angelegten und bedarfsmäßig finanzierten Investitionsplan für Hessens Schulen und Kommunen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke, Herr Danke, Herr Schalauske. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, noch eine Bemerkung zur letzten Debatte. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich bin Opfer unserer Geschäftsordnung geworden. Ich hätte der SPD-Fraktion und Herrn Grumbach noch einmal das Wort erteilen müssen. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Wir fahren fort in dieser Debatte. Als nächstes hat Herr Dr. Arnold CDU das Wort. Das mit dem nächsten Präsidenten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt sicherlich noch unterschiedlichen Handlungsbedarf im kommunalen Schulbau. Aber gleich von einstürzenden Schulbauten zu reden, Herr Kollege Schalauske, und als Grundlage ein sehr einseitiges und sehr unausgewogenes Papier der Gewerkschaft GEW dazu zu nutzen, das ist eine Sache, die wir hier noch einmal ein bisschen näher beleuchten müssen. Ich sage, ganz deutlich, ich sage ganz deutlich eins: Ich finde es wenig hilfreich, wenn Sie ein solch ideologiebefrachtetes Papier der GEW hier zum Mittelpunkt der Aktuellen Stunde machen, Ausführungen machen zu ÖPP machen. Es ist überhaupt im Zusammenhang mit KIP I und KIP II niemals davon die Rede gewesen. Also, dass Sie sich hier den Thesen von Herrn eiker wolff anschließen, kann ich zwar als Abgeordneter der LINKEN durchaus verstehen, deswegen werden Sie aber nicht richtiger. Das ist hier überhaupt nicht der Plan, sondern was wir hier gemacht haben, ist, dass wir in zwei ausführlich diskutierten und hier auch schon vorgestellten Programmen, nämlich dem KIP II und dem KIP I, den Kommunen sehr viel Finanzmittel zur Verfügung stellen, um hier im Investitionsbereich zu wirken. Eines will ich auch noch einmal deutlich voranschicken, Herr Schalauske. In der Aufgabenteilung der Bildungseinrichtungen ist es Aufgabe des Landes, für die Lehrer in den Schulen zu sorgen. Aber die Schulbauten selbst sind immer noch Aufgabe der Kommunen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Was wir hier machen, ist, dass wir die Kommunen mit ausführlichen Finanzunterstützungen dazu bringen, dass sie einen Teil dieser Mängel beseitigen. Es gibt mittlerweile Schulträger, die schon fast vollständig ihre Schulen wieder ordentlich saniert haben. Da kann ich Ihnen Beispiele auch aus meinem Bereich durchaus aufzeigen. Also, so schlimm sieht die Situation nicht aus. Das, was wir jetzt machen, mit den 500 Millionen €, die wir dort im KIP II den Kommunen zur Verfügung stellen, ist eine ganze Menge. Das möchte ich hier einmal deutlich herausstreichen. Meine Damen und Herren. Wenn wir also das Finanzminimum von KIP 1 und KIP II nehmen, reden wir über 1,5 Milliarden €, die hier den Kommunen zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie hoch der Aufwand für Investitionen in den Kommunen in Hessen im Jahr ist. Ich will es Ihnen sagen. Rund 1 Milliarde € werden dort investiert, und im Baubereich sind es knapp 800 Millionen €. Das heißt, mit den 1,5 Milliarden € stellen wir Mittel zur Verfügung den Kommunen im Umfang eines zweifachen Jahresvolumens. Das muss erst einmal abgearbeitet werden. Wir haben uns sehr wohl sehr viel dabei gedacht, wie dieses Bundesprogramm entsprechend gestaltet wird und mit dem Landesprogramm, für die nicht finanzschwachen Kommunen, dort eben auch Finanzmittel bereitgestellt werden, die dafür sorgen, dass alle Kommunen, alle Schulträger etwas investieren können. ich glaube, meine Damen und Herren, damit haben wir sehr viele Mittel den Kommunen zur Verfügung gestellt, die dazu dienen, dort also entsprechende Investitionen zu machen. wenn ich noch dazu füge, dass wir einen kommunalen Finanzausgleich in diesem Jahr haben von 4,6 Milliarden Euro, immerhin 1,7 Milliarden € 1, Milliarden mehr als im Jahr 2010, auch die 3 Milliarden € für den kommunalen Schutzschirm möchte ich hier erwähnen, dann haben wir eines festzustellen, klar als Fazit. Mit den beiden Programmen KIP I und KIP II, im Umfang einer doppelten Jahresinvestition im Baubereich, gibt es im Moment sehr viele Mittel, die den Kommunen alles abverlangen, was die Planung anbelangt. Sie sollen es selbst machen, weil es viele kleine Aufgaben sind, die dort entsprechend umgesetzt werden müssen. Aber das muss mit Qualität und auch mit entsprechender Umsicht gemacht werden. Die Kommunen werden das in den nächsten Jahren machen. Deswegen ist die Laufzeit auch bis zum Jahr 2022 angesetzt worden. All das ist wohl überlegt und auch vorbildlich für andere Bundesländer, die das nicht haben. Deswegen lassen Sie uns nicht über ideologische Vorgaben der GEW reden, sondern darüber, wie wir weiterhin den Kommunen die entsprechende Unterstützung geben, damit auch im Schulbaubereich dort entsprechend gute Maßnahmen gemacht werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Arnold. Als nächstes hat sich zu Wort für die Fraktion der Sozialdemokraten Frau Kollegin Hofmeier. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden heute über KIP II, ein großes Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes, Herr Dr. Arnold, des Bundes, zur Sanierung unserer Schulinfrastruktur. Aus diesem Programm meine Damen und Herren, kann Hessen ca. 330 Millionen € erwarten. Die Hessische Landesregierung, die auch für die Schulinfrastruktur natürlich zuständig ist und in Verantwortung steht, beschränkt allerdings Ihre Beteiligung lediglich auf Tilgungszahlungen in Höhe von ca. 55 Millionen €. Meine Damen und Herren, 55 Millionen € für ganz Hessen, für über 400 Kommunen, die dort ihre Schulen sanieren müssen, das ist kein Finanzprogramm, das ist kein großer Wurf, das ist für uns eher eine Peinlichkeit. Der Landesregierung war ja eh wichtiger, eine Medienkampagne loszutreten, noch lange bevor in Berlin überhaupt etwas entschieden wurde, im März bereits diese PR-Nummer machte in der Tat glauben, dass das Land diese vielen Millionen € allein zur Verfügung stellen würde. Herr Dr. Arnold, ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Auch Sie haben immer von „wir“ und haben immer 500 Millionen € gesagt. Da war eine Null zu viel. Also wir als Landesregierung, nicht wir, aber Sie als Landesregierung stellen 55 Millionen €. und das ist für uns absolut zu wenig. Wer kommunalpolitisch unterwegs ist, und ich denke, Sie zählen da auch zu, der kennt den Sanierungsbedarf in unseren Schulen, und der erkennt, meine Damen und Herren, dass die Tilgungshilfe des Landes in der Tat viel zu wenig ist. Dass wir hier über Peanuts sprechen, Das will ich Ihnen an einigen Zahlen einmal deutlich machen. Ich fange mit meinem Landkreis an. Der Landkreis Kassel musste über ÖPP ein Sanierungsprojekt, eine Sanierung losschießen für Schulen in Höhe von 230 Millionen €. 230 Millionen € allein für einen Teil unserer Schulen. Da sind keine Schulturnhallen bei und da sind auch viele Schulen überhaupt noch nicht angefasst worden. Nur mal, um die Dimension zu erkennen: In Wiesbaden haben wir gerade gehört 400 Millionen, € Marburg-Biedenkopf 170 Millionen, €. Frankfurt das habe ich gerade gehört war mir neu bis zu einer Milliarde und Offenbach über 350 Millionen. €. Meine Damen und Herren, ein unermesslicher Sanierungsbedarf, der uns in den nächsten Jahren in der Tür steht und den wir auch leisten wollen, weil es für unsere Kinder ist und für die Zukunft ist. Dass diese Beträge mit diesen 55 Millionen € Landeshilfe natürlich nicht ausreicht, und ich benutze jetzt auch den Begriff, den die GEW gesagt hat, nämlich es ist in der Tat ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich und wenn ich nur einmal den Landesanteil von 55 Millionen € auf unsere kreis- und kreisfreie Städte runterbreche, also in der Zahl durch 26 teile, dann bin ich mal bei gut 2 Millionen € im Durchschnitt pro Kreis. Meine Damen und Herren, wir wollen da wohl nicht ernsthaft meinen, dass das eine genügende Landeshilfe ist für die Sanierung der ist. Wir stehen hier nicht zum ersten Mal, und wir werden auch nicht müde, Anwalt der Kommunen zu sein und das Desaster in der Tat in den kommunalen Haushalten anzukreiden. Da sind es nicht die Rathäuser, die nicht mit Geld umgehen können. Warum ist denn Hessen? Bundesweit das höchstverschuldete Land im Bereich der kommunalen Ebene. Warum haben denn unsere Kassenkredite 6,5 Milliarden €? Das ist dann nicht, weil unsere Rathäuser nicht damit umgehen können, sondern weil, und das sagt die Statistik genauso aus, weil diese Landesregierung seine Kommunen am geringsten mit Finanzmitteln ausweist im Vergleich auf Bundesebene. Das ist schäbig. Meine Damen und Herren, ein Wort zum Schutzschirm den sowieso die Kommunen selbst finanzieren, weil es halt durch die KFA-Kürzung entsprechend lanciert wurde, oder über Programme wie KIP 1 und KIP II. Für uns sind das die falschen Antworten. Das sind Programme, auf die sich auch alle stürzen, denn die sind sozusagen zu 100 ausverkauft. Auch das beweist, dass die finanzielle Not in den Kommunen groß ist. Wir reden hier über eine Verschiebung der Landesbeihilfen, die eigentlich überhaupt nicht wie Almosen rüberkommen, sondern wir sagen nach wie vor, dass, der, dass die Finanzierung über den KFA für die Kommunen lange nicht auskömmlich ist und wir hier absolut nachsteuern wollen und müssen. Und daher sagen wir mit der GEW auch, wir, halten hier, wir haben hier in den Schulen unzumutbare Zustände, und wir müssen als Land viel mehr unterstützen, insbesondere um den Kommunen auch so viele Kredite an die Hand zu gehen, dass sie selbstständig und nicht über Programme immer wieder ihre Investitionen leisten wollen. Das ist unsere Forderung. dann werden wir auch nicht müde werden, das zu formulieren. Frau Kollegin, Sie müssen dringend zum Ende kommen. Ja, ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren, Aber das heißt natürlich auch, um noch einmal auf die Schule zurückzukommen, wir fordern hier dringend, nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern auch eine ehrliche Bestandsaufnahme, welcher Sanierungsstau wirklich in Hessen zu finden ist, in den Schulen, um auch mit der Mythen. Mythen Frau Kollegin, die Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hofmeier. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Abgeordnete Goldbach für die Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! DIE LINKE hat ja einen schönen Titel gewählt für ihre Aktuelle Stunde einstürzende Schulbauten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine Band, die es in den 80er-Jahren gab, die hießen einstürzende Neubauten. Die haben experimentelle Musik gemacht. Ich finde das in der Kunst gut und zulässig. In der Politik finde ich es eher schwierig. Aber Sie können Ihre experimentelle Politik ja gerne im linken Labor machen. Wir machen hier Realpolitik. Die äußere Schulverwaltung, das heißt die Instandsetzung, die Unterhaltung, der Ausbau unserer Schulgebäude ist Aufgabe der Kommunen, der Schulträgerkommunen, das heißt, das sind die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Sonderstatusstädte. Das ist so. Den Großteil der Investitionen bestreiten sie aus ihren Haushaltsmitteln. Die Kommunen brauchen aber darüber hinaus Finanzmittel für Investitionen. Besonders in der Finanzkrise gingen die Einnahmen der Kommunen zurück aufgrund sinkender Steuereinnahmen. Deswegen haben sie Hilfen bekommen. Ich möchte kurz skizzieren, wie das seit der Finanzkrise aussah. Wir haben mit dem KIP II ganz aktuell 513 Millionen € insgesamt Volumen, die an Investitionen in die Schulen gehen, ausschließlich in die Schulen, dieses Jahr aktuell. Wir hatten mit dem ersten kommunalen Investitionsprogramm in dieser Legislaturperiode mit mehreren Programmteilen insgesamt über 1 eine Milliarde einen Betrag von 300 Millionen €, der nur in die Schulbildungsinfrastruktur ging. Davor hatten wir die Konjunkturprogramme von Bund und Land. Aus diesen Konjunkturprogrammen, entfiel noch einmal 1,2 Milliarden € auf den Förderbereich Schulen. Das sind drei Zahlen, die kann man gut zusammenrechnen. Das sind insgesamt mehr als 2 Milliarden € Fördervolumen für die hessischen Schulen in dieser Zeit. das ist ja nicht alles, was investiert wurde. Natürlich haben, wie ich es Anfang gesagt habe, die Trägerkommunen auch eigene Haushaltsmittel in ihre Schulen hineingegeben. So, und jetzt schauen wir uns doch einmal an, wie das so aussieht in einer Schulträgerkommune. Ich habe mal eine rausgesucht, eine Schutzschirmkommune in Hessen, in Mittelhessen, also ein ganz durchschnittlicher Landkreis, der Landkreis Gießen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schmidt? Und die haben gerade auf ihrer Internetseite veröffentlicht eine Presseerklärung. veröffentlicht nämlich zu Investitionen. Der Titel lautet 25,6 Millionen € Fördergelder von Land und Bund. Über 80 fließen in Schulbauprojekte. Die machen damit 17 Schulbauprojekte. Das sind elf Grundschulen und fünf Gesamtschulen. Was die da konkret ausbauen, sind folgende Sachen. Die Ganztagsbereiche werden ausgebaut. Sie sanieren naturwissenschaftliche Bereiche in den Schulen in Brandschutz wird investiert. Es werden neue Klassenräume gebaut. In die Einrichtung, also Schulbänke, Schulstühle wird investiert und ganz viel immer noch energetische Sanierung. Und jetzt zitiere ich einmal die Schuldezernentin, was die zu unserem Programm sagt. Mit Hilfe dieser Programme werden wir bei der Ertüchtigung unserer Schulen einen großen Schritt vorankommen, freut sich die Dezernentin. Wir werden dadurch künftig nicht nur viel Energie bei der Beheizung der Gebäude sparen sondern sie auch sicherer machen. Außerdem, das ist für mich das wichtigste, werden wir die baulichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Betreuungsqualität in der Schule weiter verbessert und die Nachmittagsbetreuung ausgebaut wird. Das heißt, wir haben hier ganz klar eine positive Entwicklung. Schritt für Schritt wird die Situation in den hessischen Kommunen an unseren Schulen verbessert, und zwar Hand in Hand. Wir arbeiten zusammen mit unseren Kommunen. Wir freuen uns über die Bundesmittel und legen immer noch eigene Landesmittel mit drauf. Wir packen es an und versuchen den Kommunen dabei möglichst viel Spielraum zu geben, damit sie selbst entscheiden können. Denn nur die Kommunen können das, was sie investieren, wo sie investieren und wie sie investieren. Am Ende möchte ich noch einmal zu der Band zitieren, auf die sich der Titel der Aktuellen Stunde der LINKEN bezog. Das ist nicht von mir, sondern das ist von einer Seite, in der Bands beschrieben werden. Die einstürzende Neubauten sind der beständigste Aprilscherz der Musikgeschichte. Am 01.04.1980 lärmen in dadaistischer Manier Dilettanten auf der Bühne herum und verschwinden danach wieder ohne großes Aufsehen im Berliner Untergrund. Nun denn. Vielen Dank. Frau Kollegin Goldbach, das Wort hat nun der Abg. Dr. Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich muss mein Unwissen gestehen: Bis vor zehn Minuten wusste ich nicht, dass es eine solche Band gibt. Einstürzende Neubauten hat mich anscheinend vom Stil her nicht interessiert. Aber einfach der Chronik halber, liebe Frau Kollegin, muss ich feststellen, die gibt es immer noch. Die gibt es tatsächlich immer noch. ist nicht mein Wissen. Das habe ich alles eben kurz gegoogelt, damit das vollkommen klar ist. Die haben eine Woche nach der Eröffnung der Elbphilharmonie das selbst gespielt, also schon in diesem Jahr. Das war die Abteilung Geschichte und Musik. Jetzt kommt die Abteilung Politik. Ich muss gestehen, ich halte es für eine Unverschämtheit dass sowohl die GEW wie auch jetzt die Linken hier in diesem Hause diese Kampagne mit dem Wort einstürzende Schulgebäude umschreiben. Ich halte es für eine Unverschämtheit. So geht man, meine sehr verehrten Damen und Herren, weder mit den Kommunen noch mit den Lehrerinnen und Lehrern noch mit den Schülern um. Sie haben ja jedes Maß verloren, Frau Kollegin. Sie haben ja jedes Maß verloren in der Beschreibung von Realität. Sie leben nicht in der Realität des Landes Hessen 2017. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN machen das nicht. Sie tun so, als wenn wir hier in Nicaragua wären oder als wenn wir hier in Kolumbien wären. Meine sehr verehrten Damen und Herren, merken Sie denn gar nicht, wie absurd es ist, eine Kampagne mit einstürzenden Schulgebäuden zu umschreiben. Es ist einfach nur absurd. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade wir als freie Demokraten haben bei den letzten Haushaltsberatungen darauf hingewiesen, dass es einen gewissen Sanierungsbedarf gibt. Das stelle ich ja vollkommen unstreitig. Und lesen Sie, seien Sie doch einfach einmal ruhig, Herr Schaus. Wenn Sie schon so in die Toilette gegriffen haben, sollten Sie jetzt schämen und Ruhe halten. Schämen und Ruhe halten. Und nicht noch ein bisschen weiter. Sie wissen genau, warum sie sich schämen sollen, wer einstürzende Schulgebäude überschreibt, der hat jegliches Niveau verloren. und Das sind die Linken hier in diesem Hause. Wir als Freie Demokraten, wir als Freie Demokraten haben bei den Haushaltsberatungen für den Haushalt dieses Jahres ein 100 Millionen sofortprogramm für die Schulsanierung hier vorgelegt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben nicht die Unterstützung der Linken damals bekommen. Wir haben übrigens auch nicht die Unterstützung der Schwarzen und der GRÜNEN dafür bekommen. Das will ich sehr deutlich sagen. Aber, Norbert, ich wollte es mir aufheben. Aber von den Sozialdemokraten, die sich in diesem Punkt sehr konsequent sich verhalten haben, jetzt aber, nur reine Showpolitik zu machen, jetzt aber nur reine Showpolitik zu machen, wie das hier DIE Linken vorhaben und leider auch die GEW vorhat. Sie war für uns bisher ein seriöser Gesprächspartner. Ich muss mir überlegen, ob das Wort seriös noch weiterhin davor bestehen bleibt. Gesprächspartner natürlich, aber seriös bei einer solchen Wortwahl, das kann nicht richtig sein. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eine Reihe von Schulen in unserem Lande, wo angefangen bei der Schultoilette bis hin auch zu technischen Räumen Sanierungsbedarf besteht, ohne Zweifel. Aber dass da etwas zusammenbricht, dass da etwas einstürzt, ich kenne jedenfalls keine eine Schule in Hessen, ich wette, Sie werden auch keine eine Schule finden. Also gehen wir doch wieder auf die Sachlichkeit zurück. Wir als Liberale haben ein 100 millionen sofortprogramm vorgeschlagen. Die Mehrheit hat es nicht beschließen wollen. Sie sagen jetzt, es reicht vollkommen aus, wenn man mit KIP II arbeitet. Das habe ich Ihnen das letzte Mal schon nachgewiesen, Herr Kollege. Sie haben das ja auch jetzt nachvollzogen, dass das Landesgeld, ja, das Landesgeld ist ein bisschen weniger, Herr Kollege Arnold. Doch nicht immer mit fremden Federn schmücken. Seid doch stolz auf das, was ihr macht. Und wenn ihr etwas von jemand anders bekommt, dann sagt ihr schön, danke, lieber Bund, dass ihr uns das Geld zur Verfügung gestellt habt. Aber es ist wahrlich nicht euer Geld, mit dem ihr jetzt hier die Schulsanierung durchführt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aktuelle Stunde war, weil das haben wir alles, und da hat der Kollege Dr. Arnold recht, in der letzten Plenarsitzung schon einmal erörtert. Das war einfach überflüssig, und der Name, ich sage es noch einmal, mindestens stiellos. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Es mir keine sonstigen Wortmeldungen vor. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Schäfer. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, man ist ja, wenn man den Titel der Debatte verfolgt, in der Tat versucht, sich ein bisschen in die Kulturgeschichte der moderneren deutschen Musik ein bisschen zu beteiligen. Bei der politischen Biografie der Linken hätte vielleicht irgendeine Assoziation zur Band 2-Raumwohnung vielleicht ein bisschen näher gelegen, aber das will ich jetzt so sagen, auch nicht weiter, nicht weiter, nicht weiter vertiefen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, Kollege Hahn hat recht, nicht unwesentliche Teile der Debatte von eben wies gewisse Redundanzen zu der Diskussion rund um das Konjunkturprogramm in der letzten Plenarrunde auf. Deshalb sehen Sie es mir nach, wenn ich auch sozusagen keine ganz originellen neuen Beiträge mehr dazu leisten kann. Denn wir haben ja gerade erst begonnen, das Gesetzgebungsverfahren jetzt in den Gremien des Hessischen Landtags ein Stück voranzutreiben. Aber lassen Sie mich vielleicht dann doch noch einmal in Erinnerung rufen. Frau Hofmeier hat ja eben noch einmal darauf hingewiesen, über die Verhältnisse zwischen Bund und Landesmitteln beim Konjunkturpaket II. Ich hatte in der letzten Plenardebatte angeregt, die Sozialdemokraten mögen doch bei der nächsten Gelegenheit einmal vortragen, welches andere sozialdemokratisch regierte Bundesland so freundlich ist, das Bundesprogramm mit eigenen Mitteln komplementär gegenzufinanzieren. Sie sind offensichtlich genauso wenig fündig geworden wie ich. Das wollte ich an der Stelle noch einmal hervorgehoben haben. Wenn Sie an der Stelle vielleicht noch einmal gemeinsam zur Kenntnis nehmen würden, wir haben ungefähr jährliche Ausgaben der Kommunen – ich habe die Zahlen von 2015 gerade parat – für die Investitionen in den Schulbau-Schulsanierung von ungefähr 750 Millionen € jährlich, verteilt auf die unterschiedlichen Schulträger. Wenn Sie das in die Relation setzen zu dem, was Land und Bund in den letzten Jahren an zusätzlichen Investitionsbeiträgen geleistet hat, dann ist das durchaus ein beachtlicher Wert. Schauen wir uns an: das große Konjunkturprogramm an, das wir ja mit einem besonderen landespolitischen Schwerpunkt übrigens auch als eines der wenigen Bundesländer in Deutschland hinzugefügt haben, waren am Ende 1,1 Milliarden €, die aus diesem Programm in die Schulbauten und Neubauten geflossen sind, damit das auch sozusagen in der Siegerehrung zwischen Bund und Land ordentlich ausgeht. Ungefähr 700 Millionen Landesmittel 350 Millionen Bundesmittel. Aus dem KIP I, dem ersten Kommunalinvestitionsprogramm, haben die Kommunen von dem Gesamtvolumen 1 Milliarde Gesamtvolumen in Hessen 300 € vom Bund? haben die Kommunen etwa 200 Millionen € in ihre Bildungsinfrastruktur gesteckt, davon 100 Millionen € vom Land 90 vom Bund. Und nun kip 2 die Zahlen hat Frau Hofmeier genannt: 55 Land 330 Bund. Wenn ich da mal einen ordentlichen Strich ziehe, sind das zum Schluss 900 Millionen €, die das Land an originären Landesmitteln zur Verfügung gestellt hat, und 800 Millionen €, die der Bund dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, wir haben in den letzten sechs, sieben Jahren in beträchtlichem Umfang durch Landesmittel durch Bundesmittel zusätzliche Investitionskapazitäten auf der kommunalen Ebene erreicht. Ob das ausreichend ist, ob es noch schöner und besser gewesen wäre, noch mehr hineinzustecken, darüber kann man lange diskutieren. Aber sorgt auch immer für die Notwendigkeit zu sagen, wenn ich an der einen Stelle mehr tun will, wo will ich dann an der anderen Stelle etwas wegnehmen? Weil alles andere wird sonst nur eine unseriöse Debatte. da glaube ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollten wir uns gemeinschaftlich, auch gemeinschaftlich in der Diskussion mit der kommunalen Ebene, auch über eine Veränderung von Prioritätensetzungen in den nächsten Jahren durchaus konstruktiv unterhalten. Es ist ja nicht nur so, dass Kommunen von schwierigen baulichen Situationen in ihren Schulen betroffen sind, die finanziell seit vielen Jahren Probleme haben. Dass möglicherweise der bauliche Zustand der Schulen in Offenbach ein größeres Problem darstellt als anderswo, liegt möglicherweise auf der Hand. Dass aber auch große hessische Kommunen, die zu den größten Gewerbesteuererträgen Deutschlands gehören, die sozusagen die Chance haben, aus diesen Mitteln große Investitionen in den Wiederaufbau ihrer Altstadt zu stecken, gleichzeitig aber offenbar auch erheblichen Nachholbedarf haben, zeigt das jedenfalls die Priorisierungsdebatte auf der kommunalen Ebene. Das gilt nicht nur für diese eine große hessische Stadt, sondern für viele andere Städte jeweils möglicherweise, unabhängig davon, welche politische Blutgruppe vor Ort gerade regiert, jedenfalls vor Ort noch einmal neu diskutiert werden muss. Und dann ist das nicht nur eine Diskussion, die hierher gehört, sondern es ist eine Diskussion, die vor allem in die kommunalen Parlamente gehört, zu sagen, lasst uns über eine Neuordnung von Prioritäten reden. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Da ist es vielleicht klug, wenn wir diesen Prozess gemeinschaftlich vor Ort etwas in Gang bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten und der Tagesordnungspunkt damit erledigt.